Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Letztes Mal hatte ich euch ja gezeigt, wie man Sonnenblumenkerncreme macht und es gab Fragen dazu, wie man daraus vielleicht Kekse machen kann oder irgendeine Süßigkeit. Und wie ihr ganz, ganz leicht damit Kekse machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Also los geht's. Das sind dann also die fertigen Cookies. So sehen sie dann aus. Außen sind die richtig schön kross und innen von den Datteln noch so richtig schön saftig. Also wirklich eine richtig tolle, leckere Rezeptur. Und wenn ihr die nachmachen wollt, hier unten drunter findet ihr sämtliche Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr darüber hinaus vielleicht noch Fragen habt oder eine Rückmeldung, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war es das für heute. Ich habe lecker Cookies. Und ihr könnt die nachmachen, wenn ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.